Fahrscheinfrei heißt nicht kostenfrei. Alle zahlen einen Beitrag und finanzieren so den Nahverkehr gemeinsam. Weil alle Bürger mitmachen, wird es für den Einzelnen billiger. Das ist dann zwar nicht kostenlos, aber insgesamt sehr viel günstiger.